So, wir starten mal die Planung und ich will euch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe ein kleines Problemchen, vielleicht habt ihr das ja auch. In meiner Werkstatt habe ich so einen kleinen Schreibtisch und möchte jetzt aber vernünftig dran arbeiten, weil ich jetzt halt sehr viel am Rechner mache. Und deswegen habe ich mir jetzt das Projekt überlegt hier. In naher Zukunft, weit gedacht, kommt hier vielleicht noch eine elektrische Anhebung auf, dran ich mir jetzt so in meinem Kopf überlegt. Diese Teile gibt es ja. Ihr kennt die verständlichbaren Schreibtische, die man elektronisch hoch und runter machen kann. Die könnte man jetzt noch hier in den Seiten mit integrieren, dass die Tischplatte hoch und runter fährt. Das ist jetzt der grobe plan Das will ich jetzt auch noch nicht zeichnen, weil ich will erstmal das Grundgrundstück haben und dann geht es weiter. Also die Höhe ist jetzt so 81. Das muss man jetzt noch ein bisschen modellieren. Das mache ich jetzt mal schnell mit Schnelldurchlauf und ihr könnt kurz zugucken. Also, als erstes nehmen wir uns mal einen raus. Ich habe jetzt schon geguckt. Wir machen das. wir das? kopieren einfach. So. Warte mal, ist mir was eingefallen. Da kommt. Was ist das hier? Oh? ich ein Nullpunkt, Müllpunkt. Nullpunkt lässt sich immer schöner zeichnen. Das tun wir mal weg. Das kommt hier hin. Ja. Also ich brauche mir immer noch nur den hier. nämlich noch jetzt die Höhe erstmal verändern und zwar um ein einer Systemermaß. So, das einer Systemermaß ist... Ich muss es kurz im Original, 11 1 einer es tenor Das ist jetzt gemessen von den können wir gleich mal in Einzelteile auflösen. In Einzelteile auflösen. Das verschieben wir am 500. Ah, reicht nicht. Noch einen Meter. Also 1000 mm. So. Das noch auf. 500 runter. So, das ist jetzt das Maß hier. Das brauchen wir auch, richtig? Genau, da haben wir immer die einzelnen Systeme. Das wäre jetzt nur interessant, wenn die ineinander stehen, das Maß. Also das hier. Ja, die haben hier die, so unten diese, diese Kopplungsteile haben eine Höhe von ca. 6 mm oder 5, glaube ich müsste ich jetzt lügen. Genau, 31,4. So, und da gehen wir jetzt einfach von den fertigen System, 10 cm, diese 11 runter, genau. Also wir haben jetzt 31,4. Nee, wir brauchen das komplette Maß. Wir von hier bis da oben. Dann minus die Differenz und dann sind wir noch da. Richtig. Dun, dun, dun, dun. Nee, das war ganz einfach das ist ganz einfach machen ich mach schon wieder viel zu kompliziert das maß stimmt ja wir müssen jetzt einfach nur hier die 11, 11, 1 runter dann hast du schon die seitenteile und die rückwand andere Seitenteil 11 runter. Das wäre ein ganzer Systemer. Und damit wäre die Höhe hier von dem Systemer-Board voll ausgereizt. Damit das oben noch funktioniert. Das werden wir gleich überprüfen. Moment. 1000 Ich möchte einfach in diesem Maß bleiben und das aber so flexibel wie möglich gestalten. So. Schieben müssen wir jetzt einfach nur auf den drauf liegen. Machen jetzt, jetzt irgendeine einfache Ecke aus, die zum Beispiel. Und da kommt der da drauf. So. Genau. So, jetzt muss das später runter. Sehr schön. Und das verschieben wir. Nach da. So, wir hätten jetzt hier schon die 72, beziehungsweise weniger, wir müssen unter 72 bleiben. 75, das wäre ideal. 76, also das ist jetzt eine 15er Platte hier, wenn ich richtig informiert bin. No. Man könnte dann aber auch eine 40er drauf machen. Also wenn ihr da eine Eichenplatte drauf wollt, die, die 40 ist, würde das dann auch gehen, um auf die 72 Tischhöhe zu kommen. Ja, also das ist so die unterste, unterste Grenze, so sollte ein Tisch sein. Bei Kindern ist es noch ein bisschen kleiner, aber für den normalen Erwachsenen bei 72 plus, da streiten sich aber die Geister. Ja, und im Prinzip ist da jetzt unsere Planung schon abgeschlossen. Und wir können eigentlich in Cutlist, das habe ich nämlich gerade, ich habe gerade ein Tutorial gesehen. Und weil ich mich ja weiterbilden will, werde ich jetzt erstmal diese Open Source Software probieren in meinem SketchUp zu installieren und dann ist der Plan, dass diese Software uns einfach einen Schnittplan raushaut. Ja. Bis dahin weiter geht's in diesem Projekt wenn wir, also ich, die Platten geschnitten haben oder wie auch immer weitergekommen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen Lasst ein Abo da, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ein Kommi wäre natürlich noch so ein... Oh, da würde ich mich echt freuen drüber. Bis dahin. Ciao, ciao.